Wie gefällt's euch? Wow! Es sieht Hammer aus! Ich war heute mit meiner Schwester shoppen und wir haben voll die Schnäppchen gemacht. Hier, die Jeans, die hat beim. so schon nur 20 Euro gekostet. Und dann gab es nochmal 50% aus dem Und da, schau. Aber die ist nicht echt. Jetzt wird's zu Schnattern nicht. und bringt <lacht> Auf Auf <mal>. die bei <lacht>